Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, seine Zahnzwischenräume zu reinigen und was ich von den einzelnen Möglichkeiten halte. Also bleibt dran! Bevor wir mit dem Video loslegen, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich super doll darüber freuen, wenn euch irgendein Video bisher geholfen hat und ihr gesagt habt, ja, das war echt guter Tipp, das hat mir geholfen. Dann würdet ihr mir eine super große Freude bereiten, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Außerdem möchte ich in diesem Video nicht noch einmal ins Detail auf die einzelnen Methoden eingehen, denn ich habe eigentlich schon zu allen Methoden mindestens ein Video gemacht, wenn nicht sogar noch viele weitere Videos. Also schaut gerne mal entweder in meine Playlist Zahnseide Interdentalbürsten Superfloss, also die Playlist über die Zahnzwischenraumreinigung, oder aber auch mal unten in die Beschreibung. Ich werde euch viele Videos verlinken, wo ihr noch nochmal von den einzelnen Methoden genau lernt, wie genau man sie verwendet und wo ich auf jeden Fall noch mal viel detaillierter darauf eingehe, als ich es in diesem Video tue. Trotzdem habe ich immer noch mal wieder Fragen von euch erreicht zu den einzelnen Methoden und ich habe auch gemerkt, dass einige gar nicht genau wissen, welche Methoden es überhaupt gibt. Und das möchte ich eigentlich in diesem Video einmal machen, euch einen Überblick geben über die verschiedenen Methoden, welche Möglichkeiten es gibt, seine Zahnzwischenräume zu reinigen. Und ich werde auch noch einiges dazu sagen, was ich davon halte, aber eben nicht mehr so im Detail wie in den anderen Videos. Fangen wir mal an mit dem Zahnstocher. Ein Zahnstocher, ich habe jetzt leider keinen da, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie ein Zahnstocher aussieht. Das ist dieses Ding aus Holz, so ein, so ein kleiner Spieß aus Holz. Das ist der eigentliche Zahnstocher. Da eignet sich hervorragend, um damit kleine Spieße aus Weintrauben und Käse zu machen, aber dann hört es auch schon auf. Also für die Zahnzwischenraumreinigung würde ich ihn auf gar keinen Fall verwenden. Das war es eigentlich auch schon zum Zahnstoffer. Ja? Vielmehr gibt es da nicht zu sagen. Einfach nicht verwenden. Und wir machen weiter mit dem nächsten. Das nächste ist, ich zeige es euch einmal. Eine kleine Abwandlung des Zahnstochers. Nennt sich Easy Pick. Ich habe den jetzt hier von TP. Ich zeige ihn euch nochmal vom Namen. Der Easy Pick ist halt in Anlehnung an den Zahnstocher entwickelt worden. Er ist aber aus einem weichen Material. Und da drauf sind so kleine Noppen. Er ist auch biegsam und ja, hat keinen Metallkern. Also hier ist nichts aus Metall. Alles ist ganz weich. Dieser Easy Pick... Der ist ganz gut, sage ich mal, für einen Einstieg, wenn man noch nie Intendentalbürsten benutzt hat, damit vielleicht nicht gut umgehen kann. Um einfach mal die Handhabung zu lernen, ist es gut geeignet und er reinigt gründlicher als ein Zahnstocher. Und man kann vor allem nicht so viel mit ihm verletzen. Mit einem Zahnstocher kann man wirklich, ja, sich das Zahnfleisch aufpieksen und verletzen. Und hiermit, das ist halt der Vorteil an diesem Easy-Pick, kann man eigentlich nicht viel kaputt machen weil er eben so weich und beweglich ist. Also wie gesagt, zum Einstieg ist er auf jeden Fall ganz gut geeignet. Und vielleicht auch für diejenigen, die gar nicht mit Interdentalbürsten zurechtkommen, ja, dann ist er auf jeden Fall besser als nichts. Aber ich sage immer wieder, übt das mit den Interdentalbürsten, bis ihr es hinbekommt. Ich komme gleich noch auf Interdentalbürsten zu sprechen, aber Interdentalbürsten sind halt wirklich, wirklich wichtig. Und diese Easy Picks reinigen einfach bei weitem nicht so gründlich wie Interdentalbürsten. Und deswegen würde ich sie wirklich ja, in Ausnahmefällen nehmen, zum Einstieg, zum Lernen. Also generell einfach in jeder Situation, wo man Angst hat, mit den Interdentalbürsten was kaputt zu machen. Dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative aber eben nicht die Lösung, weil es nicht so gründlich reinigt. Dann machen wir weiter mit Zahnseide. Zahnseide kennt wahrscheinlich jeder von euch, ist, denke ich, nichts Neues. Es gibt verschiedene Arten von Zahnseide, einmal lose Zahnseide, die gibt so es in so einer Verpackung vom Meter und ihr könnt ein Teil abreißen. Oder es gibt eben Zahnseide-Sticks. Hier ist die Zahnseide eingespannt in so einen Plastikhalter. Und da gibt es eben diese Variante oder aber für die Backenzähne sehr gut geeignet. Alle Produkte, die ich hier nenne und die ich im Internet finde, die verlinke ich euch unten auf jeden Fall in der Beschreibung. Also der ist wie gesagt sehr gut für Backenzähne und generell diese Zahnseidehalter sind halt für alle gut geeignet, die mit loser Zahnseide nicht zurechtkommen oder aber auch wiederum, wenn die Eltern, die Mutter, der Vater das bei dem Kind anwenden, dann würde ich auch einen Zahnseidehalter, also so einen Zahnseidestick verwenden und nicht unbedingt lose Zahnseide, weil das hiermit leichter funktioniert. Auch wenn Kinder anfangen, mit Zahnseide umgehen zu lernen, es gibt diese Zahnseidesticks auch speziell für Kinder in bunten Farben, manchmal mit so einem kleinen Motiv noch drauf. Also... Zahnseide-Sticks bei Kindern sind schon eine gute Sache. Der Nachteil an diesen Zahnseide-Sticks ist, dass man eben sehr viel Plastik hat, was weggeschmissen wird. Er leiert auch relativ schnell aus. Also wenn man ein paar Zahnzwischenräume mit dem Zahnseide-Sticks gemacht hat, dann wird die Zahnseide hier ausgeleiert und ist nicht mehr so stramm dazwischen, sondern hängt schon so ein bisschen runter. Und damit ist es nicht mehr so leicht, das in den Zahnzwischenraum einfädeln zu können. Und es ist immer besser, wenn es richtig stramm gespannt ist, dann ist es am leichtesten. Und ein weiterer Nachteil ist, dass man den Zahnseidestick halt nicht so schön um den Zahn drumlegen kann. Was man mit loser Zahnseide machen kann, dann kann man nämlich noch eine größere Fläche des Zahns reinigen als mit so einem Stick. Aber wenn ihr mit loser Zahnseide nicht zurechtkommt oder ja, wie alle die Gründe, die ich gerade genannt habe, dann ist so ein Zahnseidestick perfekt. Er erfüllt genauso den Zweck auch wie lose Zahnseide. Dann kommen wir jetzt zu loser Zahnseide. Bei loser Zahnseide gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Gewachste, ungewachste, das wisst ihr bestimmt schon. Mittlerweile gibt es auch welche mit aufquellenden Fasern, die dann ein bisschen dicker wird als normale Zahnseide. Letztendlich ist es nicht so wichtig, welche von dieser Zahnseidenvarianten varianten ihr verwendet. Wenn ihr aber mit Ungewachster gut zurechtkommt, würde ich immer Ungewachste nehmen. Denn bei Gewachster ist der Nachteil, dass das Wachs in den Zahnzwischenräumen hängen bleiben kann. Und ja, einfach dafür sorgt, dass sich dort leichter Belege, Bakterien festsetzen können und das Wachs möchte man ja nicht im Zahnzwischenraum haben. Ansonsten hat gewachste Zahnseide aber den Vorteil, dass sie leichter über den Kontaktpunkt gleitet. Also manchmal ist das Einfädeln ja ein bisschen schwer und wenn man da Probleme hat, kann man auf jeden Fall auch gewachste verwenden. Damit ist es leichter. Dann gibt es Zahnseide mit aufquellenden Fasern. Die habe ich hier jetzt gerade in der Hand. Ich zeige euch das mal. Die sieht im ersten Moment ganz genauso aus wie gewachste Zahnseide. Fühlt sich ein bisschen dicker an, aber ansonsten sieht man erstmal keinen Unterschied. Wenn man sie aber benutzt, quillt sie ein kleines bisschen auf und man merkt halt einfach, dass sie dicker ist als normale Zahnseide. Die ist halt gut geeignet bei größeren Zahnzwischenräumen. Also wenn man sehr, sehr enge hat, wird die wahrscheinlich zu dick sein, dann kommt man da nicht durch. Aber bei größeren Zahnzwischenräumen ist die ganz gut geeignet. Trotzdem würde ich eigentlich immer ungewachsene Zahnseide vorziehen, aber wenn ihr gerne mitwachs möchtet, dann kann man auf jeden Fall bei großen Zahnzwischenräumen so eine mit aufquellenden Fasern nehmen. Dadurch, dass sie ein bisschen dicker ist, schneidet man sich auch nicht so schnell ins Zahnfleisch, wie man das vielleicht mit dünner Zahnseide aus Versehen mal macht. Das ist hier eben auch noch ein Vorteil oder bei empfindlichem Zahnfleisch ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, so eine mit aufquellenden Fasern zu verwenden. Und dann gibt es noch als weitere Variante der losen Zahnseide das Zahnband. Das hatte ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Das Zahnband ist genauso wie die Zahnseide mit aufquellenden Fasern noch relativ neu, sag ich mal. Mittlerweile gibt es das auch schon lange, ich weiß, aber früher gab es das noch nicht. Es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung der Zahnseide und das Zahnband ist eben gut geeignet für Personen, die enge Zahnzwischenräume haben. Es ist nämlich sehr sehr dünn, es ist gewachst und es gleitet sehr sehr gut in den Zahnzwischenraum, also über den Kontaktpunkt hinaus. Man muss aber ein bisschen aufpassen und zwar kann man sich damit auch leicht ins Zahnfleisch einschneiden. Und man muss wissen, es reinigt nicht ganz so gründlich wie andere Zahnseider. Sowohl wie Gewachste als auch wie Ungewachste reinigt das schon nochmal einen Tick schlechter. Wenn es aber das Einzige ist, womit man zurechtkommt, dann kann man das natürlich auch gerne verwenden. Wenn ihr aber generell Probleme habt mit engen Zahnzwischenräumen, dann würde ich euch mal empfehlen, die von Oral B, die Essential Floss, zu verwenden. Und zwar auch erstmal die ungewachste. Die ist nämlich ganz, ganz dünn. Und die hat den Vorteil, dass sie gründlicher reinigt als ein Zahnband. Also bei engen Zahnzwischenräumen ist die wirklich gut. Und bevor ihr auf so ein Zahnband zurückgreift, weil ihr enge Zahnzwischenräume habt, würde ich erstmal diese von Oral-B, die ungewachste Essential Floss, ausprobieren. Also nochmal zusammenfassend, bei der losen Zahnseide reinigt die ungewachste am besten. Wenn ihr mit ungewachster nicht so gut zurechtkommt, weil sie eben nicht so gut über den Kontaktpunkt leitet, dann verwendet entweder eine gewachste Zahnseide oder bei größeren Zahnzwischenräumen eine Zahnseide mit aufquellenden Fasern oder bei engeren Zahnzwischenräumen, ein Zahnband oder eben die Oral-B-Essential ungewachst. Dann kommen wir als nächstes zu den Interdentalbürsten. Ich habe schon so viele Videos über Interdentalbürsten gemacht. Schaut, wie gesagt, gerne mal unten in der Beschreibung, da verlinke ich euch die Videos. Und ich habe auch schon ein Video darüber gemacht, was besser ist, ob Zahnseide oder Interdentalbürste. Und ja, schaut euch das Video unbedingt an. Ich kann dazu nur sagen, ich verwende beides. Es gibt einige Zahnärzte, Prophylaxehelferinnen allgemein die Meinung, dass es ausreichend ist, nur Interdentalbürsten zu verwenden für die Zahnzwischenräume. Ich bin der Meinung, ich gehe lieber auf Nummer sicher und verwende beides, Zahnseide und Interdentalbürsten, bei den Backenzähnen. Und bei den Schneidezähnen verwende ich sogar nur Zahnseide, weil die eben einen länglicheren Kontaktpunkt haben. Und bisher bin ich damit super gefahren. Ich hatte noch nie ein Loch. Also toi toi toi, es funktioniert auch nur mit Zahnseide bei den Schneidezähnen. Der Kontaktpunkt bei den Schneidezähnen ist halt auch anders geformt als bei den Backenzähnen. Bei den Backenzähnen kann eine Einziehung sein. Der Zahnzwischenraum ist insgesamt viel breiter als bei den schmalen Schneidezähnen. Bei den Backenzähnen würde ich auf jeden Fall Interdentalbürsten verwenden. Zusätzlich gerne noch Zahnseide. Aber ich persönlich verwende bei den Schneidezähnen nur Zahnseite. Einige Prophylaxehelferinnen und Zahnärzte sind da, wie gesagt, anderer Meinung, aber so mache ich es. Wenn ihr aber einen festen Retainer tragt, also so einen Draht auf der Innenseite, dann könnt ihr womöglich nur Interdentalbürsten verwenden. Dann nehmt die selbstverständlich auch bei den Schneidezähnen oder wenn ihr ein Implantat habt oder auch eine Brücke oder wenn ihr bereits Parodontitis habt und sich das Zahnfleisch schon zurückgezogen habt und ihr größere Zahnzwischenräume habt, vielleicht diese schwarzen Dreiecke, freiliegende Zahnzwischenräume, dann würde ich auch an den Schneidezähnen Interdentalbürsten verwenden. Aber ich habe gesundes Zahnfleisch, die Papillen sind noch richtig schön ausgebildet und deswegen verwende ich bei den Schneidezähnen nur Zahnseide. Und bei den Backenzähnen, Interdentalbürsten und Zahnseide, also beides. Als weitere Möglichkeit, seine Zahnzwischenräume zu reinigen, gibt es Superfloss. Superfloss besteht aus meistens drei Teilen. Der erste Teil ist so ein stabiler Teil. Damit fädelt man das Superfloss in den Zahnzwischenraum rein. Also man geht nicht wie bei normaler Zahnseide über den Kontaktpunkt, sondern fädelt es direkt mit diesem stabilen Teil in den Zahnzwischenraum ein. Und dann hat man diesen flauschigen Teil, damit reinigt man jetzt den Zahnzwischenraum und dann ist man eigentlich schon fertig und kann es wieder rausziehen. Es, bei manchen Firmen gibt es noch so einen dritten Teil, da ist Zahnseide, also ganz normale Zahnseide dran, für die Bereiche, wo man Zahnseide verwenden möchte. Bei anderen Firmen ist keine Zahnseide dran, sondern nur wirklich ein stabiles Teil und das flauschige Teil und dann kommt in der Regel nochmal wieder ein stabiles Teil. Dieses Superfloss verwendet man in der Regel überall dort, wo man keine normale Zahnseide verwenden kann, also nicht über den Kontaktpunkt das einfädeln kann. Zum Beispiel kann man das nehmen, wenn man Brücken hat, um unter dem Brückenglied sauber zu machen. Bei Implantaten eignet es sich auch, weil dieses flauschige Teil dann nochmal ein bisschen sanfter ist und auch etwas gründlicher reinigt als Zahnseide. Wenn man einen Retainer hat, kann man es verwenden oder auch bei einer festen Zahnspange. Es ist für einige nicht so ganz einfach, dieses Einfädeln mit dem stabilen Teil hier. Manchmal ist es auch einfach eine Interdentalbürste zu verwenden. Das geht theoretisch auch. Also oft ist es so, dass man entweder eine Interdentalbürste oder einen Superfloss verwenden kann. Zum Beispiel auch unter dem Brückenblit kann man eventuell sogar mit einem Interdentalbürstchen sauber machen oder auch beim Implantat. Beim Retainer, da kann halt jeder für sich selbst schauen, was er besser findet, womit er besser zurechtkommt, was für ihn besser geeignet ist. Oder fragt euren Zahnarzt oder eure Prophylaxe-Helferin, dass sie euch das nochmal zeigt und euch da individuell berät, was bei euch besser geeignet ist. Generell reinigt das noch nochmal ein bisschen gründlicher als Superfloss. Es fächert sich ja auch auf im Zahnzwischenraum. Und Superfloss spannt sich einfach nur gerade drüber, genauso wie Zahnseide. Aber wie gesagt, schaut, was bei euch besser funktioniert. Und zu guter Letzt gibt es noch Mundduschen oder eben eine ganz spezielle Munddusche, die Philips Sonicare Airfloss. Da kommt so ein Strahl rausgeschossen vorne, wenn man hier einmal draufdrückt. Ja, über Mundduschen oder auch die Philips Airfloss habe ich ein ganzes Video gemacht, auch das verlinke ich euch noch einmal, schaut da gerne rein, da gehe ich noch mal im Detail darauf ein, was ich von Mundduschen und der Airfloss halte. Ganz kurz zusammengefasst kann ich dazu sagen, sie reinigen nicht so gründlich wie Interdentalbürsten, auch nicht so gründlich wie Zahnseide, denn mit Interdentalbürsten und Zahnseide kriegt man eine richtig gute mechanische Reinigung hin, wodurch die Plaque entfernt wird. Mundduschen oder auch Airfloss spülen grobe Speisereste heraus, vielleicht auch ein bisschen frische, weiche Plug Belege. Ja, schon, aber sie reinigen nicht so gründlich, dass es ausreicht. Also die richtige Plack, die bleibt noch auf den Zähnen, wenn ihr also nur Munddusche oder Airfloss verwendet dann kann ich euch nicht versprechen, dass ihr keine Karies und keine Zahnfleischentzündung oder Parodontitis bekommt. Kann ich nicht. Man kann es von mir aus verwenden als Ergänzung zu der eigentlichen Reinigung mit Interdentalbürsten, Wenn man jetzt zum Beispiel Parodontitis hat und man möchte nochmal ganz gezielt in einem Zahnzwischenraum eine Mundspülung hinbringen, dann kann man das ja auch mit Mundspülung füllen, nicht nur mit Wasser, sondern mit einer Mundspülung. Und da nochmal direkt in den Zahnzwischenraum mitgehen. Einfach um diese Wirkstoffe zu verteilen. Dafür kann man es von mir aus verwenden. Aber es kann keine Interdentalbürste oder Zahnseide ersetzen. Und mich erreichen immer wieder Kommentare, die mir sagen, sie können mit Zahnseide und Interdentalbürsten nicht umgehen. Wenn das der Fall ist, ja, dann reinigt eine Munddusche besser als gar nichts. Also bevor ihr gar nichts zerlendert, nehmt zumindest eine Munddusche. Aber ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, lernt den Umgang mit Zahnseide und mit Interdentalbürsten. Es ist am Anfang vielleicht gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man erwachsen ist und das als Kind nicht gelernt hat, dann um sich das beizubringen. Es ist nicht so einfach, das will ich gar nicht sagen, aber es ist machbar. Es ist auch nicht so schwierig, wie man denkt. Also man kann es wirklich hinbekommen. Und probiert einfach verschiedene Hersteller aus probiert verschiedene interdentalbürsten, verschiedene Zahnseiden aus und guckt für euch was am besten funktioniert und verwendet auch erstmal vielleicht eine kleinere größe, um einfach mal erstmal die handhabung zu lernen. Natürlich ist es wichtig, am Endeffekt die richtige größe der interdentalbürste zu verwenden, aber für den Anfang nimmt vielleicht mal eine Nummer kleiner oder sogar zwei Nummern kleiner, wenn ihr jetzt große Zwischenräume habt und es noch kleiner geht dann einfach um es zu lernen, um anzufangen damit und um die Handhabung sich beizubringen. Und das geht vielleicht nicht von heute auf morgen. Vielleicht braucht ihr ein bisschen, um es richtig hinzubekommen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, da zu investieren und das zu lernen. Und das kann ich euch nur ins Herz legen. Also mein Fazit ist, am besten Interdentalbürsten in Kombination mit Zahnseide ist das, was ich machen würde und was ich euch ins Herz legen kann. Und gegebenenfalls eben auch Superfloss an den Stellen, wo es nötig ist, wo man keine Interdentalbürste verwenden kann, zum Beispiel unter Brückengliedern, dann auf jeden Fall auch Superfloss. Ja, dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Beschreibung und auch noch Videos, die zu dem Thema passen, die euch auch noch interessieren könnten. Auch die verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und drückt auf die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und so verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.